Ja, herzlich willkommen hier aus unserem Predigstudio inmitten von Braunschweig, nämlich genau in der Innenstadt. Wir kennen uns schon vom BC Grundschutztag und da haben wir es Ihnen versprochen, dass wir zukünftig starten wollen mit einer Videoserie, das war auch Ihr Wunsch, zum Thema digitalen Wandel und ich freue mich ganz besonders zum Start unserer Serie Predigs to Go. So bringen Sie Ihren digitalen Wandel auf den Weg keinen geringeren gewinnen zu können als unseren Donald Ortmann, auch bekannt vom BSI Grundschutztag, vom Online-Grundschutztag und ich glaube dein Vortrag war Tipps und Tricks eines Social Engineers und ich freue mich ganz besonders, dich auch für diesen ersten Dreh hier, für den ersten Webcast gewinnen zu dürfen. Herzlich willkommen bei Predex, herzlich willkommen bei unserer Pilotsendung und Donald, du wirst dich gleich selber noch mal ein bisschen vorstellen. Du bist Sicherheitsberater für Informationssicherheit und wirst uns heute ein bisschen was erzählen, wie du eigentlich als Informationssicherheitsberater deine eigenen Daten schützt. Aber bevor ich einfach zu viel erzähle, übergebe ich dir erstmal das Wort und sage herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung. Das Thema ist in aller Munde. Wie schütze ich meine Daten? Und da wir, als wir über das Thema nachgedacht haben, wie man eben, welches Thema man hier an den Podcast hängen kann, war das eigentlich relativ naheliegend, dass man damit anfängt, dass wir den Zuhörern ein bisschen zeigen wollen, was, was tue ich eigentlich selbst, also was tue ich als Experte für Informationssicherheit, um meine Daten im Netz eben ein bisschen zu schützen und vielleicht kann sich der eine oder andere ja hier und da nochmal eine Idee holen oder im Nachgang selbst eigene Ideen entwickeln. Ja, spannendes Thema. Ich, ich glaube, wir werden auch noch äh, weitere Themen in Zukunft finden. Ähm, ich denke nicht, dass du das letzte Mal heute hier sein wirst, sondern ähm, das ist der Auftakt äh, von was ganz Großem. Ähm, aber Donald, warum musst du denn deine Daten schützen? Ich meine, du hast doch nichts zu verbergen, oder? Ähm, die... Antwort, ich habe ja nichts zu verbergen, höre ich tatsächlich häufiger. Gerade im Bereich von, von Datenschutz und DSGVO kommt oft der Einwand, äh, das ist alles Blödsinn, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber unsere, unsere Recherchen haben ergeben, jeder hat was zu verbergen. Also wir haben in kleinen Studien immer wieder mal wirklich Persönlichkeiten runter untersucht. Ich habe des Öfteren schon den Auftrag bekommen von Leuten, die wissen, dass ich eben, als Social Engineer auch ein Spezialist für Orsund-Recherchen bin, die dann mich gebeten haben, Ihnen mal quasi ins Netz zu folgen und offenzulegen, was da so alles steht. Und da waren immer peinliche Geschichten bei, von denen Sie nicht wollten, dass die dann hinterher in die Öffentlichkeit gehen. Also geht es letzten Endes um Peinlichkeiten. Aber wen interessieren denn jetzt deine Daten? Es geht nicht nur um Peinlichkeiten tatsächlich. Peinlichkeiten ist das, was man am ehesten äh, nicht in die Öffentlichkeit bringen will. Deshalb haben die meisten Toiletten ja auch Türen. Ähm, es geht tatsächlich darum, dass die Daten, die im Netz unterwegs sind, eben sehr schnell missbraucht werden können ähm, durch Identitätendiebstahl oder eben ähm, durch, durch Manipulationen, die dann gegen einen verwendet werden. Ja, ähm das erinnert mich an einen, einen Spruch, wer den Film im, im Rausch der Daten gesehen hat, wo es um die Datenschutzgrundverordnung ging, hat ja der, der, ähm, der Hauptdarsteller dort gesagt, ähm, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts und wenn Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind, dann ist die DSGVO der Umweltschutz. Fand ich sehr prägend, diesen Satz, weil er kam ja auch von einem, von einem grünen Abgeordneten. Ähm, aber was hat das jetzt mit Informationssicherheit zu tun? Sind das wirklich die Daten des 21. Jahrhunderts, beziehungsweise ist das das Gold des 21. Jahrhunderts? Also wir leben in einer Zeit von Big Data und das Analysieren von Daten macht Abfragen möglich, von denen wir gar nicht geahnt haben, dass das möglich ist. Es gab schon vor vier Jahren einen Vortrag, damals auf dem Chaos Computer Kongress, auf dem 33C3, ähm, da ging es ähm, darum, dass jemand wirklich einfach nur Spiegelartikel und ihre Redakteure und den Zeitpunkt, wann sie online gestellt wurden, ähm, in einer Datenbank gesammelt hat, über viele hunderttausend äh, Beiträge, ich glaube, insgesamt waren es 700.000 Schnitte, die er gemacht hat, und hat daraus dann Big Data gesammelt und innerhalb von drei Schritten hat er analysieren können, welche der Redakteure miteinander eine Beziehung haben privat. Spannend. Wann war das? Vor wie vielen Jahren? Vier Jahre ist das, Jahre. das ist jetzt ja. her. Ähm, was mich aber immer wieder interessiert, wie, wie funktioniert das? Wie kommt jemand an meine Daten? Also ich behaupte, ähm, wir, wir tun viel für den Datenschutz, beziehungsweise für den Schutz von, von Daten. Ähm, ich spreche jetzt nicht von der Firewall, ähm, das ist mir auch klar. Ähm, aber wie geht das, Donald? Wie kommt jemand an meine Daten, wenn ich sie doch sorgfältig schütze? Wir haben Bereiche, wo wir unsere Daten im Internet sehr bewusst schützen, aber es gibt eben auch die Bereiche des Internets, wo wir uns quasi in unserem Wohnzimmer fühlen. Und da sind wir sehr auskunftsfreudig. Schauen wir uns die Portale an, sei das, ein, sei das die Business-Portale wie Xing oder LinkedIn oder die, die privaten Portale. So die Einstiegsdroge war, glaube ich, bei den meisten vor vielen Jahren mal Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Also es gibt ja diverse Kanäle, wo Menschen sich ähm, ähm, publizieren, sich, sich, ähm, sich, sich, wie sagt man, ähm, sich im Internet breit, breit machen und ähm, da erzählen sie sehr viel von sich. Da gibt es beispielsweise dann ähm, auf den Businessportalen üblicherweise ganze Lebensläufe, die man einsehen kann. Und ähm, mir als Hacker reichen, um eine Identität entwenden zu können, tatsächlich äh, Vorname, Nachname, Adresse und Geburtsdatum. Und das sind Daten, die ich in der Regel ziemlich schnell recherchiere, weil alleine Name, Vorname und Geburtsdatum schon in den sozialen Medien steht und die Adresse ist dann relativ schnell recherchierbar. Und wenn ich diese Kopfdaten habe, kann ich eben äh, schon, nur mit diesen wenigen Kopfdaten, kann ich schon in der Identität dieser Person anfangen und kann zum Beispiel Mobilfunkverträge eröffnen. Ich kann ähm, Ebay-Konten ähm, mir aufmachen, ich kann mir Paketboxen buchen und äh, somit dann eben zum Beispiel Warenwirtschaftsbetrug begehen. Ich kann aber auch einfach Ruf beschädigen. Das sind alles Dinge, die möglich sind. Mhm. Ähm, das heißt am besten nirgendwo mehr anmelden. Aber ich habe mal gehört, wenn ich nirgendwo ein Profil habe in sozialen Medien, gelte ich zwischenzeitlich schon als verdächtig. Ähm, aber äh, du scheinst Erfahrung damit zu haben, äh, auch persönlich schon mal Opfer geworden. Ähm, na klar wurde auch ich schon mal reingelegt. auch, auch Ich habe schon mal auf eine auf E-Mail eine e draufgeklickt, ähm, wo dann so ein phishing Link hinter war. Ähm, ich glaube, wir Menschen sind immer in bestimmten Situationen empfänglich dafür, Dinge herauszugeben. Aber es geht ja gar nicht nur um, um den digitalen Trickbetrug, sondern dieser, das Herauslocken von Informationen, das nennt man auch illizitieren, das kann oft auch sehr subtil erfolgen. Das passiert in Umfragen. Da werde ich ja auch nicht in Frage 1 gefragt, was eben meine religiöse oder sexuelle Ausrichtung ist. Das ist dann vielleicht Frage 30, wenn ich quasi schon warm gefragt bin. Es können Gewinnspiele sein, es können eben einfach Korrelationen sein oder auch Äußerungen, die andere über mich tätigen, die aus meinem Umfeld stammen. Portale wie Facebook, Instagram und Co. verdienen ihr Geld damit, dass sie meine Daten weitertragen und ähm, diese Daten eben dann äh, an Werbepartner verkaufen. Das ist ihr Geschäftsmodell. Ihr Geschäftsmodell ist nicht ähm, der von mir bezahlte Datentresor zu sein. Und deshalb ist natürlich ihr Kerninteresse, ihr Kernprozess auch nicht darauf, meine Daten zu schützen. Das heißt ja, man, man Facebook ist nicht kostenlos, man zeigt das mit seinen Daten. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich immer wieder stelle. An, gerade an junge Menschen glaubst du, dass Facebook kostenlos ist? Ähm, viele denken es, aber tatsächlich, man zahlt ja mit den Daten. Wir hatten ja festgestellt, dass Daten das Gold des 21. Jahrhunderts sind, also schon eine harte Währung, über die wir sprechen. Aber das spielst du auch auf die technischen Möglichkeiten von Facebook an, die Facebook hat, die wir, glaube ich, alle nicht kennen. Wir können sie ja ahnen, welche Möglichkeiten Facebook mit seinen Netzwerken hat. Ähm, aber was ist jetzt daran so gefährlich? Ich meine, was gebe ich an? Ich gebe meinen, meinen Namen an, ich gebe mein Geburtstag an, vielleicht ähm, gebe ich auch mal an, dass ich im Urlaub war oder mit, mit wem ich gerade ein Glas Wein getrunken habe. Das sind doch aber keine Daten, die, äh, wo ich sage, die sind gefährlich und mh, das habe ich, ich habe es nicht zu verbergen. Also, es ist doch okay, wenn jemand weiß, wo ich mein Glas Wein letzten Endes trinke, aber was ist gerade daran so gefährlich, ähm, wenn ich Informationen über mich persönlich breit? trete oder in die Öffentlichkeit trage. Das tue ich doch sonst auch. Für die, für die sozialen Medien bin ich dann ein guter, ein, ein, ein, ein Kunde bin ich ja gar nicht, weil sie an mich ja nichts verkaufen. Ich bin für sie dann ein guter Geschäftspartner, möchte ich es mal nennen. Oder... Ich, ich suche ein anderes Wort für, ich bin gutes Futter für Ihre Kunden, wenn ich berechenbar bin. Das heißt, also, je präziser die Vorhersagen sind, die sie über mich machen können, desto besser kriegen sie meine Daten vermarktet. Und das sorgt dafür, dass eben diese sozialen Medien mich relativ schnell anfangen, auch in Filterblasen zu strecken. Das heißt also, man versucht, mir Dinge auszublenden, für die ich mich bisher nicht interessiert habe um mich noch mehr mit Leuten zusammenzubringen und in den Fokus hineinzubringen von Themen, die mich mal interessieren. Und dadurch laufe ich relativ schnell in so ein Denksilo rein. Und an der Stelle verliere ich die Hoheit über meine Meinung, weil ich halt durch die Portale manipuliert werde. Ich glaube tatsächlich, dass viele, viele Ströme, die wir so in den letzten vier, fünf Jahren haben, in denen Menschen immer mehr in Verschwörungstheorien und ähnliches aufgehen, dass das eben wirklich die Echos sind, die in diesen Datensilos erzeugt werden und den Menschen halt wirklich eine gewisse Paranoia einverleiben. Also geben wir gar nicht unsere Daten freiwillig preis, sondern werden wir manipuliert mit dem, was wir kommunizieren? Würdest du das damit sagen? Nein, es gibt Algorithmen, die möchten uns harmonisieren für die Medien, weil ähm, je diverser eine Persönlichkeit ist, desto weniger berechenbar ist sie eben für die Werbepartner der sozialen Medien, die ja letztlich ihr Geld damit verdienen mich mit meinen Interessen zu vermarkten. Und deshalb versuchen sie, mich möglichst harmonisch in den sozialen Medien äh, in, in bestimmte Bereiche zu lenken. Und die Gefahr ist eben, dass ich dabei ähm, Scheuklappen aufbekomme, die mir die Opposition nehmen. Im, Im Real Life, im echten Leben, da treffe ich eben auch Menschen, die andere Meinungen haben. Und soziale Medien filtern diese Menschen von mir weg. Und das sorgt eben dafür, dass ich in dem möglicherweise auch seltsamen oder vorbeurteilten Annahmen, die ich habe, immer mehr verstärkt werde und eben nicht mehr zurückgeholt werde auf den Boden der Tatsachen, auf den Teppich. Also ich habe keine Opposition und damit radikalisiere ich mich quasi an mir selbst. Ja. Aber das, das einzige Schutzmedium, was ich dann habe, ist, mich gar nicht in sozialen Medien anzumelden. Aber ist das heute noch gesellschaftsfähig? Weder bei Xing, bei LinkedIn, bei Instagram, Co., zu sein. Ich meine, wir nutzen es ja auch ähm, ja, auf der einen Seite, um uns privat zu vernetzen und auszutauschen, aber auch natürlich geschäftlich zu vernetzen. Äh, welchen Schutz habe ich denn dann? Jetzt erstmal nur die Seite von, von den, von den Betreibern, der, der Plattform betrachtet. Mhm. Wir kommen dann gleich mal zu den Datendieben, die das ja auch, für, die mich ja auch quasi manipulieren. Also ich werde ja irgendwo gesellschaftlich gezwungen, solche Portale zu nutzen. Jetzt mal nicht, nicht Facebook, das ist eher privat, aber wenn ich ein Unternehmen habe, habe ich auch eine Unternehmenspräsenz äh, bei Facebook. Also bin ich auch irgendwo bei Facebook, äh, auch als Privatperson. Also was bleibt mir dann als Schutz? Ich werde ja gezwungen. In der analogen Geschäftswelt haben wir das eigentlich ganz gut drauf, dass uns bewusst ist, welche Daten nach draußen gehören und welche nicht. Und da genau ist die Gefahr, dass wir eben, wenn wir in unserem digitalen Wohnzimmer mit geschäftlichen Daten hantieren, hier eben schnell auch mal Daten herausgeben, die wir in der analogen Welt nie rausgetan hätten. Und ähm, da brauchen wir einfach ein Gefühl für, für, für die Daten, die eben durchaus einfach da draußen keinen Mehrwert haben für Menschen, die mit mir kooperieren. So, also muss ich beispielsweise muss ich meinen gesamten Lebenslauf publizieren, damit äh, Geschäftspartner mit mir in Kontakt treten wollen? Nein, das dürfte für die reichlich irrelevant sein. Ähm, mein konkretes Geburtsdatum geht das tatsächlich meinen Geschäftspartner ähm, etwas an, wenn er eine Geschäftsanbahnung vorbereiten möchte? Ebenfalls nein. Ähm, und hier habe ich einfach diesen, diesen Ansatz, mehr Datensparsamkeit wirklich auch permanent sich selbst zu hinterfragen. Vielleicht ist das ein beruflicher Vorteil, den ich habe, weil ich eben oft mit den Scherben auch konfrontiert bin, die es hinterlassen hat, wenn jemand eben zu auskunftsfreudig war und es dadurch eben nicht so sehr mein digitales Wohnzimmer wird. Das sagt sich jetzt alles so leicht. Ich meine, du bist Profi in der Branche, in dem Bereich, du, du kennst die Tipps und Tricks. Sowohl technischerseits von den großen Konzernen, aber mit Sicherheit auch von den, ich will es mal sagen, von den Straftätern unter den Datendieben. Ich kategorisiere Datendiebe in drei, in drei Hauptgruppen. Das sind zum einen die Datenkraken, das sind eben die, die früher in der Fußgängerzone so Autos als Gewinnspiel aufgestellt haben die Fahrerseite, die Scheibe leicht runtergekurbelt und dann konnte man irgendwo seine Daten ausfüllen und da in das Auto reinwerfen und anschließend hat man dann eben ganz viel, ganz viel Post im, im analogen Briefkasten gehabt und dieses Geschäftsmodell wurde digitalisiert und im, im Laufe der Zeit haben die eben erfahren, je mehr Daten oder je präziser die Daten sind, die sie vermarkten, desto mehr Geld kriegen sie für diese Daten. Und gerade heute in Zeiten der DSGVO ist die persönliche Einwilligung, also die Freiwilligkeit der Herausgabe der Daten natürlich schon ein dickes Fund. Das ist sehr viel wert. Deshalb ist das Geschäft der Datenkraken eben auch so spannend. Und wie weit das Ganze gehen kann, sehen wir an den Analytica-Firmen. Die Cambridge Analytica ist ein skandalöser Access gewesen 2016 zur Präsidentenwahl in den USA. Ähm, und ähm, später haben sie ja noch weitere Dinge für sich vereinnahmt. Ich weiß nicht, wie groß der Einfluss von, von solchen ähm, Portalen da tatsächlich ist, aber letztlich ähm, ist es, man, hat, man kann doch sehr, sehr viel Macht ausüben, wenn man eben ähm, viele Daten hat. Ähm, das zum einen, ähm, dann gibt es eben einfach gewerbsmäßige Betrüger, die wirklich durchs Internet surfen und eben schauen, wo sie personenbezogene Daten abgreifen können, um daraus dann ein Geschäft zu machen. Also um daraus ähm, eben, was ich vorhin schon sagte, Vorname, Nachname, Geburtsdatum und schon kann ich Accounts eröffnen, ähm, mich als andere Personen ausgeben oder auch andere Personen verunglimpfen. Also ich weiß aus dem Darknet, da gibt es eben ähm, Marktplätze, wo sich Hacker anbieten, die sagen, ähm, egal ob geschäftlich oder privat, für 500 Dollar äh, ruiniere ich deinen Opponenten und äh, wie du willst, ich kann ihn finanziell ruinieren oder auch ins Gefängnis bringen. Das mache ich eben durch Verunglimpfung, weil ich hier genau ähm, Mechanismen ausnutze, die in uns Menschen drinstecken. Die dritte Kategorie Datendiebe, ähm, das äh, sind eben dann Stalker und Mobber, also Menschen mit einem persönlichen Motiv. Ähm, das kann der gehörte Ex-Freund sein, das können einfach Fans sein, Groupies sein, die man hat oder Menschen, die sich eben irgendwie anders an einen dranhängen. Also die wollen eine private Beziehung aufbauen oder sie wollen basierend auf einer beschädigten privaten Beziehung jetzt Schaden zufügen. Und hier sind die Möglichkeiten, jemanden nachzustellen, doch erheblich. Da muss man echt Angst haben, dass man nicht langsam paranoid wird. Ne? Jetzt sind meine Daten im Netz und spätestens ab heute möchte ich ein bisschen bewusster jetzt mit meinen Daten umgehen. Jetzt sind aber schon relativ viele Informationen von mir im Netz. Bringt es noch was, jetzt ab jetzt bewusst zu sein, also mir das Bewusstsein hervorzurufen, je weniger Daten, desto besser? Oder ist einfach das Kind schon in den Brunnen gefallen? In der Regel ist das Kind noch lange nicht im Brunnen, weil das Internet wird permanent mit mehr Daten geflutet und in dieser riesigen Flut von Daten sind aktuelle Daten immer wertvoller als historische Daten. Und wenn ich eben heute die Gelegenheit nutze und mich wirklich mal in die Portale hineinbegebe und anfange, datensparsam auf, mein, auf meine eigenen Profile zu schauen und vielleicht nutze ich die Gelegenheit und ähm, verändere eben auch mal bestimmte Daten oder reduziere bestimmte Daten, dann ist das glaube ich, ähm, diesen Anfang, das, das ist wie innere Schönheit, kann man jederzeit mit beginnen. Aber die Daten, die jetzt da sind, ähm, sind wahrscheinlich schon gestohlen worden ähm, von einer der drei Kategorien, äh, die, du, die du genannt hast. Ähm, bin ich jetzt noch angreifbar? Bin ich überhaupt angreifbar? Ich möchte mal das Wort gestohlen relativieren, weil diese Daten sind ja in der Regel freiwillig herausgegeben. Ja, also ob das die guten alten Facebook-Likes sind, mit denen ich ja auch schon Meinungen von mir preisgebe und mich quasi damit auch in Silos schieben lasse. Das mache ich ja nicht, weil jemand da sitzt und sagt, du musst, du musst jetzt diese Artikel liken, die du liest. Das tue ich ja freiwillig. Der Lebenslauf, den ich auf LinkedIn ausfülle, das, das hat mir niemand gestohlen. Das habe ich da hingeschrieben und habe es damit veröffentlicht. Und vielleicht, wenn man sich wirklich bewusst macht, dass das, was man... Das, was man ins Internet stellt, vielleicht so eine, so eine Prüffrage dahinter wäre, möchte ich diese Daten in DIN A3 wirklich irgendwie am schwarzen Brett vorm Rathaus angeschlagen haben in meiner Stadt? Wäre mir das unangenehm oder wäre das okay für mich? Und wenn ich, diese, wenn ich mir diese Frage mit Ja beantworten kann, dann kann ich die Daten auch ins Internet schicken. Schwierig sind halt immer wirklich Daten, die ähm, taugen, meine Identität zu kapern. Und auch diesen Gedanken sollte ich immer haben, wenn ich Daten von mir oder anderen ins Netz poste. Aber wie erkenne ich denn jetzt, wenn ich meine Daten jemandem geben muss, weil ich einen Kaufvertrag abschließen möchte, Beispiel Amazon, oder weil ich einfach auch Informationen haben möchte aus dem Internet, wie erkenne ich denn jetzt aber, dass das Unternehmen, wo ich die Daten hingebe, meine Daten sorgfältig behandelt und eben nicht in falsche Hände gelangt? Habe ich heute überhaupt noch die Sicherheit? Wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung auf jeden Fall für alle geschäftlichen Beziehungen, die wir eingehen, eine relativ hohe Sicherheit, dass die Daten gut verwahrt werden. Also die Unternehmen haben da schon sehr viel Energie aufgewendet. Daten, die sie für ihr Geschäftsmodell annektieren müssen, auch schützen müssen. Weil das sind Obliegenheiten, die sie jedenfalls hier in Europa haben seit der datenschutz Schwierig ist es mit Daten, die ich freiwillig rausgebe und Daten, die ich eben nicht in die Hand eines, eines Anbieters gebe, sondern äh, die ich mir selbst bereitlege. Bei diesen Datenarten, ähm, da bin ich eben in dieser Selbstkontrolle. Ja, ähm, aber schützen die Konzerne jetzt tatsächlich meine Daten? Es... es hat sich verbessert, auf jeden Fall. Also es fängt bei so einfachen Dingen los. Vor fünf Jahren war es noch gang und gäbe, dass Kennwörter zum Beispiel unverschlüsselt in Datenbanken abgelegt werden, neben meinen Benutzernamen dort in dem Webportal. Der heutige Standard sieht vor, dass der zu keinem Zeitpunkt überhaupt noch die, mein Passwort erfährt. Das heißt also, in dem Augenblick, wo ich ein Passwort generiere, wird das in meinem eigenen Webbrowser bereits so verschlüsselt, verhasht und auch nur als Hashwert übertragen und als Hashwert abgelegt. Selbst wenn diese Datenbank eben gebrochen wird, dann hat man immer noch nicht mein Kennwort. Daraus hat man dann gelernt tatsächlich. Also wir hatten ja die großen Breaches bei Adobe, bei LinkedIn und so weiter, wo nicht ich schlecht auf meine Daten aufgepasst habe, sondern eben der Anbieter, der Anbieter die Daten verloren hat und sich dann bei mir entschuldigen musste. Und ähm, aufgrund der hohen Bußgelder, die eben die, die Datenschutzgrundverordnung heute vorgesehen hat für solche Fahrlässigkeiten, haben auch schon entsprechende Risikobewertungen und dann auch kostenintensive Schutzmaßnahmen stattgefunden. Ja. Aber wie kann es dann aktuell zu dem Vorfall bei Spotify kommen, wenn doch solche Unternehmen jetzt sensibler mit Daten umgehen und jetzt vielleicht noch besser auf, auf meine Daten aufpassen? Gerade Spotify, wo ich mich ja auch identifiziere mit Bündnisannahme Passwort, wo ich Kreditkartendaten oder auch sensible Zahlungsdaten hinterlegt habe. Wie kann das dann heute noch passieren, wenn doch die Unternehmen so wachsam sind? Menschen machen Fehler und der Prozess ist ja sehr fließend. und Man sagt, beim Programmieren gibt es eine Fehlerhäufigkeit, bei guten Programmierern eine Fehlerhäufigkeit von einem Promille. Das heißt aber auch auf 1000 Zeilen Code ein Fehler, das heißt auf eine Million Zeilen Programm ähm, eben 1000 Fehler. Und diese 1000 Fehler werden dann auch durch Alpha- und Beta prozesse nicht ausgeschleift. Und ähm, viele von diesen Fehlern werden später nie bemerkt. Es sind nur die, die eben wirklich auf die jemand stößt und die dann eben in der, in der Praxis ähm, nach vorne kommen. Ähm, deshalb sehe ich auch den Einsatz von biometrischen ähm, Erkennungsdaten so schwierig. Also, ähm, bei, bei, bei Kennwörtern oder ähnlichen Daten, da kann ich gewisse Schutzmechanismen vorbereiten. Aber zum Beispiel mein Geburtsdatum, wenn das einmal draußen ist, dann lässt sich das nicht wieder einfangen. Wenn ich meinen Fingerabdruck irgendwo hingelegt habe, um mich irgendwo anzumelden und dieser Fingerabdruck geht mir verloren, ich habe nur zehn Finger, also das darf zehnmal passieren und dann bin ich für den Rest meines Lebens nicht mehr safe mit Fingerabdrücken. Und deshalb sind solche Mechanismen für mich eben sehr schwer. Da ist, glaube ich... Aber davor konnte ich mich nicht schützen. Also ich habe Spotify gemacht, um Musik zu hören. Dafür ist es da. Ich musste gewisse Angaben geben. Ja. Ähm, da, äh, das war nicht freiwillig. Ich, äh, klar, es war freiwillig Spotify zu nutzen, aber die Angabe der Daten. Ähm, aber ich habe doch vertraut in, in dem Moment. Ähm, heißt also, es passiert immer wieder. Also ich kann mich doch davor gar nicht schützen. Das ist aber ein Stück weit ein Mindshift, den wir dann in die reale Welt zurückführen müssen. Daten, die ich im Internet nicht beschützen kann, muss ich dann in der Realität mehr hinterfragen. Also quasi, wenn, wenn jemand mit Daten kommt und damit zum Beispiel sich authentifizieren möchte dann muss ich die Daten anders hinterfragen, als ich es in der analogen Welt vielleicht früher getan habe. Früher war mir relativ schnell klar, wenn mein Personalausweis gestohlen wurde, dass ich jetzt einen neuen Ausweis brauche, weil diese Ausweisnummer jetzt möglicherweise jemand hat äh, und damit möglicherweise Dinge tut, die mir nicht recht sind. In der digitalen Welt merke ich manchmal nicht so schnell, dass Daten weg sind, aber umgekehrt, wenn jemand mit solchen digitalen Identitäten auf mich zukommt, kann ich eben nicht so sicher sein, dass diese Daten wirklich echt sind. Was mir aber noch einfällt, ich kann mich ja auf vielen Portalen heute schon, Beispiel: ich habe einen Facebook-Account und ich melde mich bei Spotify oder bei, bei anderen Portalen an, brauche ich ja nicht mal mehr ein eigenes Kennwort zu vergeben, Geburtsdatum zu geben. Ich kann mich ja mit verschiedensten, also allein mit Facebook kann ich mich glaube ich bei hunderten anderen Seiten heute anmelden. Ist das nicht gefährlich, sollte ich nicht versuchen für jede Plattform, Eigene Benutzernamen und Kennwort zu vergeben. Ich meine, es ist ja auch eine Art Manipulation. Hier mit Facebook einloggen loggen und ich bin drin. Das ist relativ simpel, macht man glaube ich auch relativ häufig. Aber ist das nicht auch das Gefährliche? Weil, wenn ich meine Daten verliere, wenn ich bestohlen werde, dann überlege ich ja nicht, wo lasse ich jetzt die Daten ändern oder, oder sperren. Ja, es gibt verschiedene Modelle, sich zu autorisieren. Ich finde den Ansatz grundsätzlich sehr gut zu sagen, ich nehme lieber wirklich eine Autonomie aller meiner Anmeldungen. Aber dieses dezentrale Anmeldungsmodell über einige große Provider, also über eine Auswahl großer Provider, hier einen Trust zu übernehmen und aus diesem Trust heraus an anderen Portalen anzumelden, das bringt ja auch ein Stück weit Sicherheit mit. Also das ist ja nicht nur unsicher, weil ich dadurch natürlich nur diese eine Identität einwandfrei schützen muss. Und alle anderen bei dieser einen Identität, die, die digital einwandfrei sichergestellt ist, quasi verifizieren können, ob ich das wirklich bin. Das hat auch Vorteile. Ähm, letztlich habe ich aber immer noch diese, dieses Problem, dass es nur, ein, wenn diese eine Identität ähm, kompromittiert wird, dann habe ich halt ein Problem. Also dann, dann sind die Daten eben gleichzeitig auf hunderten Portalen äh, in Gefahr. Eine Lösung dafür, die mir so einfiele, wäre tatsächlich nur noch mehr tatsächlich über Blockchain abzusichern, weil ich hier eben auf eine Schwarmintelligenz komme. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, meine, wenn ich meine Sicherheit auf eine, auf, eine, auf eine Kette schreibe, die danach von weiteren Leuten beschrieben wird und diese Kette offen liegt, dann ist zu ca. 100%, zu circa 100 sichergestellt, dass diese meine Daten nachträglich nicht manipuliert werden können. Und darüber kann ich natürlich auch eine sichere Signatur erzeugen. Das heißt also, eine, eine Top-Maßnahme wäre tatsächlich, auf Blockchain umzustellen, die Identifizierung in der Finanzwelt passiert es ja mehr und mehr. Ja, also da verlässt man sich ja immer weniger auf, auf, auf klassische Identifikationsmethoden. Hier nehmen wir Kryptowährungen als Beispiel. Mittlerweile kann man Immobilien schon als Blockchain kaufen, weil ich hier einfach diese ganzen klassischen Prozesse nicht mehr habe, die ich bei einer zentralen Autorisierungsinstanz habe. Jetzt möchte ich glaube ich nicht zu unseren Zuschauern, ähm, ähm erklären, was Blockchain ist und, und auch, glaube ich, gar nicht zu tief in dieses Thema einsteigen. Das wäre, glaube ich, mal ein, ein tolles Format, was man nochmal übernehmen könnte. Was, was ist eigentlich äh, Blockchain und was kann ich damit alles machen? Äh, aber es wäre eine Maßnahme. Hast du für uns jetzt, einfach auch für die Zuschauer vielleicht, drei Top-Maßnahmen, die außerhalb von Blockchain äh, einfach und, und sicher umsetzbar sind, um Daten besser zu schützen in Zukunft? Ja, und auch um mehr Autonomie aufzubauen ähm, im Netz. Also mein Tipp Nummer eins Daten in den Portalen am besten heute noch wirklich einloggen und checken, welche Daten sind wirklich notwendig in dieser Art und Weise, wie sie da stehen und welche sind überflüssig kommuniziert. Das betrifft eben wirklich den vollständigen Lebenslauf in, im Business Portal. Ähm, warum muss aber das Geburtsdatum echt sein? Wer sagt das? Nur weil ich das irgendwo, äh, weil der Provider so eine Vorgabe macht? Ähm, was spricht denn dagegen, dass man sich da ähm, einen Tag später oder ein Jahr früher das Geburtsdatum setzt die, die Leute die einem wirklich wichtig sind zum Gratulieren die kennen den Geburtstag sowieso die brauchen das Datum nicht im, im öffentlichen Portal das wäre so Tipp Nummer eins also hier wirklich gucken welche Daten müssen echt sein und hier dann auch mal bewusst so ein paar Finden mit einbauen man geben sich einfach mal oder oder gibt dir ja einfach mal einen zweiten Vornamen dazu. Ja, und dann weiß man genau, da wo jemand einen mit diesem zweiten Vornamen anredet, da passt was nicht. Der hat die Daten gezockt. Ja, das sind schöne Sensoren, die man sich da reinhängen kann. Oder wo ein Mädchenname irgendwo mal angegeben wird. Warum? Das kann ja auch ein falscher Name sein. Ja, ein falscher Mädchenname. Bei Hobbys, bei Interessen. Ich habe erst gestern auf einer Webseite gesehen, dass Mitarbeiter da gesagt haben, Hu, und was mache ich so sonst so? Man, man sieht mich in den Bergen beim Wandern. Ja, schreibe ich auch rein. Ich bin gerne in den Bergen beim Wandern. Ich wohne in Norddeutschland, wir haben da irgendwo Berge. Wenn da tatsächlich jemand hinterher mich versucht, in so eine Filterblase reinzusetzen, die was mit Bergsteigen zu tun hat, dann ahne ich, wo es herkommt und weiß auch, wie ich das einzuordnen habe. Also das wäre so Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist eben Suchmaschinen, mal weg vom Mainstream. Google ist sehr bequem, weil Google für mich vorsortiert. Google lernt mich kennen und gibt mir dann die Tipps, die ich brauche, um mich schnell in meinem Kosmos zurechtzufinden. Aber wenn ich wirklich, also das hat auch seine Berechtigung, wenn ich wirklich schnelle Ergebnisse in einem speziellen Bereich brauche, dann ist das durchaus eine gute Art zu suchen mit so einem Algorithmus. Aber wenn ich wirklich eine freie Suche haben möchte, wenn ich eine Meinungsbildung betreiben möchte, dann nehme ich eben doch eher Suchmaschinen wie DuckDuckGo, die eben anonymisiert und mit Wahrung der Privacy für mich im Internet crawlen. Die, die, die Suchrecherchen anstellen. Und die dritte? Ähm, mein dritter Tipp ist, äh, sichere die Daten so gut du kannst. Also, überall da, wo ein zweiter Faktor angeboten wird, um eben einen Zugang zu schützen, sollte man den auch nutzen. Ähm, das ist heutzutage sehr häufig der Fall. Also, auf jeden Fall bei so ziemlich allen gängigen Mail-Accounts ähm, ist das der Fall. Ähm, beim Banking ist uns bewusst, dass wir irgendwie noch mit so einem Faktor arbeiten sollten, aber dass eben die Daten, die wir in den meisten äh, Portalen hinterlassen, ähm, genauso dazu taugen, äh, Geschäfte in unserem Namen abzuwickeln, die mitunter deutlich kostenintensiver und unangenehmer sein können. Die Bank gibt uns wenigstens das Geld zurück, wenn jemand meinen Account gehackt hat. Ähm, das würde eBay nicht tun. Hm. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, dass, das sind wirklich wertvolle Tipps und... Ähm hat man die Zeit, sich, sich tatsächlich jeden Tag darüber Gedanken zu machen. Weil wir haben auch festgestellt, dass wir auch oft manipuliert werden, auch im Internet manipuliert werden, sodass wir, dass wir das vergessen. Aber außer diesem Format hier, wer sagt uns das denn? Wo finde ich denn Informationen, wie ich mich besser schützen kann? Das ist, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich irgendwann tatsächlich paranoid werde und hinter jeder Tür einen Verbrecher sehe oder eine Datenkrake oder jemand, der mich einfach nur manipulieren möchte. Ähm, muss ich Angst haben zukünftig paranoid zu werden ähm, und, oder kriege ich irgendwo anders, ist es auch nicht Aufgabe der? ich will nicht, ich will nicht immer alles auf, auf, auf, den, auf die Regierung schieben aber wessen Aufgabe ist es hier zu informieren, ist es nicht Aufgabe der verantwortlichen Plattformbetreiber tatsächlich über solche Gefahren zu informieren oder beschneiden sie sich da selber in ihrem Geschäftsmodell wo siehst du die Verantwortlichkeit uns an der Stelle zu schützen, jetzt mal unabhängig mhm. Von, von, von Unternehmen wie die Bredex oder, oder auch von, von dir als Informationssicherheitsberater. als, als ähm, Informationssicherheitsberater Wer ist dafür verantwortlich und wer schützt uns eigentlich vor diesen Gefahren? Beruhigenderweise kann ich sagen, paranoid zu werden ist im Moment eher nicht das Problem der meisten Menschen, die sich im Internet äußern. Also eher zu viel Sorglosigkeit tatsächlich immer noch. Und ähm, das, was die Regierung beiträgt, da werden Dinge getan. Es gibt beispielsweise ein Portal, das BSI für Bürger, wo viele gute Tipps gegeben werden, äh, wie man sich in den verschiedenen Bereichen der digitalen Welt ähm, sicherer bewegen kann. Ähm, und ähm, es geht auch nicht darum, den Menschen die Freude am Surfen, am Internetsurfen zu nehmen. Es geht wirklich nur darum, ähm, dass man sich selbst so eine Schleife schafft. Wir Menschen, wir haben so ein. Wir haben so zwei Arten, wie wir denken, das ist einmal so das langsame Denken und das schnelle Denken, also Thinking Slow, Thinking Fast, und dieses langsame Denken, das ist immer bei uns und das ist eben impulsiv, das ist instinktiv und das denkt eben nicht so sehr darüber nach, welche Konsequenzen Dinge haben können. Und wenn wir uns hier darin trainieren, in dieses langsame Denken zurückzufallen, dann erkennen wir eigentlich auch das wahre Potenzial. Des, des menschlichen Geistes in der digitalen Welt. Weil wir haben eben Fähigkeiten, die auch aufwendige KIs bisher wirklich nur imitieren können. Das ist eben die Tatsache, dass wir argwöhnisch werden können, dass wir misstrauisch sein können, dass wir, dass wir aber auch emotional sein können und dass wir auch lieben können. Das sind Dinge, die eine KI bestenfalls abbilden kann, aber nicht wirklich authentisch aufbauen kann. Und das bringt uns an die Stelle als, als Layer 8 im, im Spiel des Internets immer noch, eine, eine Kontrollfunktion auch beanspruchen zu dürfen. Das heißt, wir sind noch nicht, wir sind noch nicht verloren und wir können eigentlich ganz glücklich ganz sein, dass wir jetzt noch früh genug erkennen, dass wir uns besser schützen müssen. Im Gegenteil, wir sind sogar auf einem guten Weg. Es gibt regelmäßig Untersuchungen verschiedene Institutionen. Jetzt gab es beispielsweise im Frühjahr noch mal einen Wirtschaftsschutzbericht vom Verfassungsschutz in Zusammenarbeit mit dem Bitkom. Jetzt gerade kam der neue BSI-Lagebericht heraus. Und... Was wir da darin feststellen, wenn wir schauen, wie werden denn Unternehmen darauf aufmerksam, dass sie gehackt wurden, dann sehen wir, dass immer häufiger, also fast doppelt so häufig noch wie 2017 ähm, Mitarbeiter ähm, die Quelle sind. Also nicht mehr Kommissar Zufall oder eine Technologie, sondern wirklich Mitarbeiter werden immer öfter zum Entdecker äh, von Angriffen. Das heißt also offensichtlich gibt es bereits eine Awareness-Entwicklung, die wir haben, einen positiven Trend. Und wenn wir das schaffen, auch mit nach Hause zu nehmen, und ich habe den Eindruck, das passiert auch immer öfter schon, dann sind wir auch auf einem guten Weg. Das sind doch erfreuliche Nachrichten zum Abschluss. Aber bevor ich das letzte Wort habe, gebe ich dir nochmal das Vorletzte. Mein Tipp ist wirklich, passt auf, was ihr im Internet hinterlasst. Seid ein bisschen vorsichtig. Es gab mal einen wunderbaren Song von den Eagles, Hotel California. Und... Was, was damals noch keiner geahnt hat, ist heute wirklich Realität. Wenn wir uns das Internet anschauen, you can check out anytime you like, but you can never leave. Ja, wunderschöner Abschlusssatz. Ja, das war sehr spannend. Und ich habe jetzt, glaube glaub ich, ein bisschen Sorge, dass ich auch leicht Paranoid werde. Also ich werde jetzt natürlich auch mir einige dieser Tipps annehmen, mich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr mit dem Thema Blockchain beschäftigen. Donald, dir ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für die vielen Tipps. Wir sind zwar noch am Anfang, so habe ich das Gefühl, aber äh, dein Statement war ja, äh, es wird besser, äh, dann hoffen wir darauf, dass wir besser werden, dass die Technologien besser werden, dass die Konzerne besser werden. Äh, uns bleibt nur zu sagen, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Freuen Sie sich in Zukunft auf weitere Themen hier aus unserem Predigtstudio äh, zum Thema Digitalisierung zum Thema UI, UX, Qualitätssicherung äh, oder auch zum Thema, wie werde ich paranoid, <lacht> ja, Donald. Äh, freuen Sie sich auf Live-Kaminabende. Äh, wir halten Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis dahin, bleiben Sie gesund.